Diese Insta360 360, 360 Grad Kameras sind eine der umstrittensten action -Camps, die es seit Zeiten von GoPro jemals gegeben hat, vor allem bei uns Oldschool-Typen. Ja, ich weiß, ihr, also meine Follower sind viele Oldschool-Typen und ich bin damit dabei, ich schließe mich mit euch ein und anfangs war ich auch skeptisch und vielleicht nicht so ganz happy damit. Mittlerweile muss ich sagen, gibt es aber echt, echt positive Dinge, warum man sich so eine Kamera eigentlich holen soll. Und vielleicht nehmt ihr euch bitte kurz Zeit, damit wir die Kamera ins rechte Licht rücken. Insta360 ist bekannt für 360 Grad Kameras und ich weiß, der 360 Grad Look ist nicht bei jedem beliebt. Und auch bei mir ist es nicht so immer beliebt, speziell wenn sich das dreht und dreht und dann wird mir schon vom Handy schwindelig, wenn ich mir das Video anschaue oder vom Fernseher und PC schon überhaupt. Ne? Also das ist für den einen oder anderen von uns nicht so toll. Für uns als Motorrad Motorsportler geht es aber hauptsächlich darum, Maximum Content irgendwie aufzunehmen oder euch zu zeigen und dementsprechend ähm, geile Action Szenen und vielleicht auch in meiner Situation oder auf meinem Kanal auch mehr die technischen Dinge aufzuzeigen. Und da muss ich sagen, habe ich die Kamera echt lieb gewonnen im Gegensatz zu anderen Herstellern. Ich fange mal mit ein paar positiven Dingen an. Also zum einen habe ich einen riesen, riesengroßen Akku, den ich abnehmen kann. Ich kann relativ schnell Akku tauschen, brauche ich aber gar nicht so oft tauschen, weil der Akku gefühlt ewig hält im Verhältnis zum Mitbewerber. Also drei, vier Turns mit dem Akku ist überhaupt kein Problem. Ja, Gab es Kameras, da hast du nach 20 Minuten den Akku getauscht und beim zweiten Mal 20 Minuten Turn ist er nach zwei Minuten leer geworden, obwohl er angezeigt hat, der ist noch drei Viertel voll. Das ist hier richtig, richtig gut. Die Akkus sind mega, mega stark. Ein großer, wirklich großer Vorteil. Zum anderen habe ich natürlich hier... Diese Insta, also das ist meine Lieblings Insta 360, das ist die One RS. Diese Kamera ist natürlich auch teilbar und mit dieser Kamera kann ich quasi die Objektive tauschen. Das ist hier ein 360 Grad Objektiv, dieses Objektiv hat mehr oder weniger hinten und vorne eine Linse. Ich dachte am Anfang, ich brauche das Weitwinkelobjektiv, aber ich muss sagen, das brauche ich mittlerweile gar nicht mehr, weil der Vorteil von dieser 360-Grad-Linse ist, nicht die 360-Grad aufzunehmen, in Tatsächlichkeit und das zu drehen und Schwindel zu erzeugen, sondern um quasi zwei Perspektiven in einer Kamera zu haben. Speziell, wenn ich die Kamera auf die Gabelbrücke packe, habe ich zum einen natürlich mein Cockpit und den Verkehr, den, auf den ich auflaufe eventuell, oder ne, und Verkehr, je nachdem. Und ich habe aber auch kein zweites Video rausverändern, da wo quasi nur ich drauf bin. Das heißt, ich sehe mich selber, kann das mehr oder weniger aus Einblender mit mit reintun oder je nachdem hin und her wechseln. Und das ist für mich vor allem vom Vorteil, aus faulen Typen, Naja, so faul bin ich jetzt auch nicht, aber grundsätzlich, was Kamerapositionierung anbelangt, kann schon mal lästig werden. Ich habe halt nur eine Kamera und habe zwei Perspektiven. Ich klatsche die drauf und zack, bumm, fertig. Wenn wir schon beim Draufklatschen sprechen, dann ist hier auch ein Riesenvorteil, dass ich mich nicht stark um die Ausrichtung kümmern muss. Das heißt, ich muss nicht schauen, wie gerade ist die gerade oder passt der Winkel hundertprozentig, sondern ich kann die einfach irgendwie draufschrauben. Es ist im Endeffekt vollkommen total egal, auch wenn ich die zum Beispiel, wie es bei dem Metzler-Test an die Kanzel vorne drauf und habe da im Endeffekt eine komplett schiefe Kamera gehabt, aber trotzdem weiß die Kamera, wo unten und oben ist und der Horizont ist trotzdem gerade. Und das ist für mich als, als jemand, wenn es zwischen den Türen schnell gehen muss, ein irrsinniger Vorteil und ich habe trotzdem immer ein großes Sichtfeld. Vor allem kann ich auch mal rein und rauszoomen, weil ich doch 5,7 K habe und kann dementsprechend habe einfach viel Fleisch im Video mehr oder weniger rein und raus zu zoomen, auch mal näher ranzugehen. Vor allem wenn ich mich selbst als Fahrer analysiere, wenn ich mir meine eigenen Runden anschaue, dann hilft mir das enorm weiter. Dementsprechend ist auch die Bildstabilisation. Die Bildstabilisation, da brauchst du überhaupt keine Sorgen mehr machen. Du kannst die Kamera, die kann theoretisch ein bisschen wackeln. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die Software ist so gut da drin, dass das gleicht es einfach aus. Also das ist wirklich phänomenal. Da bin ich wirklich happy drüber. Ähm, auch wenn der Hebel der Halterung ein bisschen länger wird, ist das noch kein Problem. Was mich zum nächsten Vorteil bringt, und zwar stehe ich ja auch auf diesen 360-Grad-Look nicht, aber ich kann bei dieser Kamera den Direction-Lock machen. Und Der Direction-Lock ist im Endeffekt, als wie wenn ich einen Gimbal an dem Bike hätte. Das heißt, der Horizont bleibt immer gerade und ich sehe, wie das Motorrad unter mir quasi in Schräglage fährt. Und da kommt meiner Meinung nach die Schräglage viel mehr zur Geltung, was mir als Fahrer, der sich selbst gern natürlich fahren sieht, logischerweise, jeder von uns sieht sich selbst gern fahren, ähm, nicht gut gefällt, weil dann auch die Dramatik und die Action und die Schräglage und die Geschwindigkeit dementsprechend überhaupt erst rüberkommt. Und deswegen nutze ich eigentlich den 360-Grad-Fuel weniger, sondern mehr den direction Lock und nutze das quasi als Gimbal und habe immer einen ausgeglichenen Horizont. Da ist die Kamera wirklich genial und das wurde auch erst besser in den letzten Monaten. Die haben die Jungs von Insta360, Jungs und Mädels, die haben wirklich viel da reingesteckt und wirklich viel Know-How reingesteckt und es ist so gut geworden. Nicht umsonst nutzen es mittlerweile Medes, Lukas und ganz ganz viele Profisportler sogar. Jonathan Ray ist gesponsert von Insta und der nutzt sie genauso. Das hat schon seine Vorteile. Also muss man echt sagen, das ist echt gut geworden. Anfangs gab es auch Probleme mit der App oder beziehungsweise mit, dem, mit, der, mit der Software zum Rendern. Das hat ein bisschen gebackt und war nicht immer so flüssig. Mittlerweile funktioniert es auch auf schlechteren PC-Geräten oder Mac-Geräten echt echt gut. Auch die Kombination mit dem Handy ist natürlich genial. Wenn du da eine Aufnahme hast, kannst du mit dem Handy verbinden, suchst du die Ausnahme, Aufnahme raus. Das ist mittlerweile so flüssig, da, das ist unfassbar. Suchst du eine kurze Sequenz raus von 15, 30 Sekunden und kannst damit sofort aufs Handy laden, in natürlich geringerer Auflösung. Aber für Insta vollkommen ausreichend, mal schnelle Story machen. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Haben sie wirklich gut gelöst. Muss man echt sagen. Ähm, ja, es gibt dafür andere Objektive und ich muss sagen, ich nehme eigentlich bei der Insta One RS nur noch das. Es gibt jetzt im Moment natürlich einen Sale, wie bei so vielen auch, Black Friday, bla bla bla, hier von 18. November bis zum 30. November gibt es quasi den Sale. Da gibt es auf die Insta 360 One RS, also auf die gibt es 10%, ich habe den Akku gerade irgendwo weg, Hier so. <lacht> ähm, äh, gibt es 10% Rabatt ähm, unten in der Beschreibung im Link und auf die Insta One X2. Äh, gibt es 15% Rabatt? Ich nutze allerdings lieber die, weil die auch ein bisschen kleiner ist. Und ähm, bei der One X2 gibt es auch Motorcycle Kits, sprich, da so gibt es verschiedene Zubehörkits, ne? verschiedene Halterungen, Klebepads, Teleskoparm und so weiter. Das, ist, das Zubehör ist auch um einiges besser geworden wie am Anfang. Das ist wirklich massiv und sehr hochwertig mittlerweile gemacht, muss man echt sagen. Auch die Kamera hat einen hochwertigen Griff, hochwertigen Eindruck, die hält auch mal einen Sturz aus. Was auch ein bisschen ein Nachteil ist, ist das Gewicht. Ne? Also das Gewicht, die Kamera ist relativ Schwer im Verhältnis zum Mitbewerber, was auch die ja, Problematik mit diesem POV-View, also die Kamera am Helm machen würde, auch von der Größe her und so, und so weiter. Das wird aber, der Trend geht eh weg, weil die Rennstrecken immer mehr kontrollieren, ob irgend so ein Fuzzi wie wir auf die Rennstrecke rausfahrt und die Kamera am Helm hat. Das wird einfach nicht mehr gern gesehen, früher toleriert worden. Mittlerweile haben sie so viel gemacht, dass die Rennstrecken wissen, auf das muss man wach geben. Also die Streckenposten, die da beim Rausfahren sind, die kontrollieren das und schauen schon, wer hat so eine Kamera drauf. Also es wird weniger werden, sicherheitstechnisch, und deswegen wird die Kamera mehr auf der, äh, auf der Lenkerbrücke sein. Gabelbrücke. Ähm, der Lukas Litt zum Beispiel hat so die Insta360, so eine kleine, so eine weiße, die hat der im Visier drinnen also hinterm Visier, auf, dem, auf der Lufthutze mehr oder weniger drauf, deswegen kann der diesen View noch erzeugen. Natürlich ist das der realistischste View, andererseits muss ich sagen, wenn ich jetzt mal stürzen soll und die soll, wird mir dann irgendwie in die Augen reinfallen, ja, dann muss ich sagen, so geil wie das Onboard-Video ist, ich verzichte dann lieber drauf und habe den Look einfach auf, dem, auf der Gabelbrücke und habe zwei, ähm, äh, zwei Views, einmal nach vorne, einmal nach hinten. Mit dem Sale soll es auch nicht gewesen sein, es geht mit dem Sale noch weiter zum weihnachts -Sale. der ist auf jeden Fall vom 1. Dezember weg bis zum, muss ich nachgucken, bis zum 14. Dezember, das heißt nach diesem Black Friday Sale gibt es auch quasi einen weihnachts -Sale. genau gleich im Anschluss. Von dem her, ähm, ja, ich muss mich auf jeden Fall bedanken. Insta360 ist jetzt schon fast ein Jahr unser Partner, hat uns viele Kameras und viel Zubehör zur Verfügung gestellt. Ähm, wir haben uns erst am Anfang auch wirklich damit erst einmal arrangieren müssen und schauen, müssen, wie nutzen wir die Kameras so, dass es auch wirklich gut ist. Und ich denke, da waren schon ein paar Videos dabei, wo man echt sage, wow, das ist echt cool. Speziell bei meinem Sturz, wo man sieht, wenn es das Motorrad überschlägt und die Kamera aber komplett eben bleibt, ist natürlich wirklich eine Schau. Und dann sieht man das erst einmal, wie sich das Ding eigentlich bewegt. Das ist mit so einer Insta360 wirklich gut nachzuvollziehen und ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, 10% auf die One S und 15% auf die X2. Ich würde sagen, das wäre mal ein Zeitpunkt, die mal zu probieren. Ähm, der Hersteller ist immer mehr am Kommen, die werden immer besser, die Jungs die sind da wirklich dran, das Ding auf, richtig auf den Markt zu pushen und muss man sagen, hm. Ist ein guter Artikel geworden, muss man echt sagen. Hut ab. Finde ich cool. Danke für die Partnerschaft. Wir sind auch noch jetzt ein weiteres Jahr Partner mit Insta 63. Freue ich mich natürlich extrem dafür. Und ähm, ja, hoffe, dass wir noch viele geile onboard videos machen können für euch. Und äh, ja, schaut gerne mal rein bei da Unten ist der Link. Würde mich freuen, wenn ihr äh, auf jeden Fall da mal vorbeischaut. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr verzeiht mal ein bisschen die Werbung. Aber wir müssen natürlich unsere Partner, die uns, uns unterstützen, auch ein bisschen unterstützen. Und ähm, ich denke, da ist... Ähm, niemandem wehgetan, wenn ihr euch das mal angeschaut habt und einmal schaut, was das so kann und kostet. Also, bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.